Hallo, ich bin Julia und das ist der Felix. Wir machen beide die Lehre bei der Convisa und zeigen jetzt unseren Alltag. Convisa ist ein Treuhandunternehmen und wir haben den Hauptsitz hier in der Schweiz und eine Niederlassung in altdorf und in der Schweiz. Die an der Convisa ist, es sehr familiär mit sehr viel Zwischenmenschliches. Man kommt aber auch sehr viel interne Schulungen über Vokader, Mitarbeiter und auch von Partnern. Gut habe ich gefunden, dass ich am Anfang der Lehre Geld bekommen habe, um Arbeitskleider zu kaufen. Ich arbeite in den Bereichen Buchhaltung, Steuererklärungen und auch Unterstützung im Lohnwesen sowie Abschlussunterstützung. Bei der GONUIS haben wir diverse Benefits, unter anderem finanzielle Unterstützung für die Schule, sei es Schulbücher, aber auch für die UK Und auch die Unfallversicherung ist vollumfänglich zahlt. Bei der Arbeitszeitabteilung und bei den Ferien kann man selber flexibel entscheiden. Und so ist auch Freizeit und Job super zu kombinieren. Man muss sicher ein Flair für die Zahlen haben, dass man hier die Lehre starten kann. Und auch gerne am Computer arbeiten, im Team zusammenarbeiten, aber auch selbstständig. Und einfach die Kommunikation, habe ich das Gefühl, ist auch sehr wichtig. Wenn es dir gefallen hat, dann bewirb dich jetzt für das KV bei der gurn Wir freuen uns.